Herzlich willkommen zur AudiatuAT, dem Grundrechteblock zur Pandemie. Mein Name ist Gottfried Forstuber, ich bin Rechtsanwalt bei Forstuber und Partner in Baden-Berlin. Die Überlegungen, die Gesetzgeber und belangte Behörde Gesundheitsminister anstellen, sind schlicht und ergreifend überholt. Reden wir heute ein bisschen über Menschenwürde. Was ist Menschenwürde für Sie? Nach der Judikatur schützt Artikel 2 Absatz 1 Menschenrechtskonvention nicht nur vor der Tötung, sondern auch vor Gefährdung des Lebens durch staatlich organisierte freiwillige Impfaktionen und staatliche Zwangsmaßnahmen, wie zum Beispiel Vollstreckungsmaßnahmen. Da gibt es eine Entscheidung dazu vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vom 9.10.97. Äh, auch abgedruckt in der österreichischen Juristenzeitschrift 1998, Seite 674. Die Menschenwürde an sich, das Handeln des Einzelnen, ist in Österreich auch vom Gleichheitssatz geschützt. Zunächst aber zum Naheliegenden darin. Sie wissen, wir haben ein sehr strenges Passierscheinsystem mittlerweile, ohne getestet zu sein, geimpft oder genesen zu sein und entsprechende Zertifikate mitzuführen. Kommt man eben ins Lokal nicht hinein oder teilweise mittlerweile in die Nachtkastromenie nicht hinein oder sogar in Krankenhäusern hat man Probleme. Also das bedeutet, es gibt hier wirklich ein sehr engmaschiges Netz, was der Einzelne tun darf und was er nicht tun darf. Und das wird an gesundheitsbezogene Maßnahmen eben geknüpft. Bestimmungen finden sich insbesondere in den Paragraphen 3, 4, 5 Covid-19-Maßnahmengesetz, aber auch Paragraph 15 Epidemiegesetz. All diese Regelungen entsprechen aber nicht den Anforderungen der Wesentlichkeitslehre, so wie sie der Verfassungsgericht so herausgearbeitet hat. Der Jammer an der ganzen Sache ist, dass dieses allgemeine Kontaktverbot an sämtliche Bürger gerichtet ist. Sprich, man geht weg, so wie es eigentlich im Gefahrenabwehrrecht üblich, man geht weg von der einzelnen Gefahr, die von einer bestimmten Person ausgeht, dazu über, dass alle eine potenzielle Gefahr darstellen. Durch diese extensive Regelungen sind die Freiheitsrechte wirklich in ihren Kern betroffen. Wir reden da jetzt nicht davon, ah, das ist nicht so schlimm und das bisschen testen und das bisschen daheim bleiben. In der Gesamtheit geht es wirklich der Freiheit an den Kragen. Und dieses allgemeine Kontaktverbot zieht dabei zwangsläufig weitere Grundrechtseinschränkungen mit sich. Versammlungsfreiheit, Veranstaltungen und Vereinstreffen sind nicht mehr möglich, was eben auch die Vereins- und Versammlungsfreiheit beschränkt. Da auch Theater, Opernhäuser etc. geschlossen bleiben mussten und wahrscheinlich wieder im Herbst schließen müssen, ist zudem die Kunstfreiheit betroffen. Also das sind alles Dinge, die halt am, ja, zum Leben dazugehören. Unantastbarkeit der Menschenwürde bedeutet, dass eine Verletzung der Menschenwürde nicht mit anderen Grundwerten der Verfassung gerechtfertigt werden kann. Das bedeutet, dieses Aufwiegen, Abwiegen zwischen einzelnen ähm, ges, äh, verfassungsmäßig äh, gewährleisteten Grundrechten ist im Bereich der Menschenwürde nicht möglich. Der Achtungsanspruch der Menschenwürde ist einfach kategorisch. Es gehört zu den grundlegenden Freiheiten eines Menschen in einer freien Gesellschaft, dass er selbst bestimmen kann, mit welchen Menschen, deren Bereitschaft vorausgesetzt, und unter welchen Umständen er Kontakt haben darf. Die Frage, wie viele Menschen ein Bürger zu sich nach Hause einlädt oder mit wie vielen Menschen eine Bürgerin sich im öffentlichen Raum trifft, um spazieren zu gehen, Sport zu machen, einzukaufen oder eben nur auf der Parkbank zu sitzen, hat den Staat grundsätzlich nicht zu interessieren. Genauso ist es zu respektieren, wenn jemand sagt, ich, ich fühle mich, fühl mich kränklich oder heute nicht gesund, ich bleibe lieber daheim. Demjenigen kann man auch keinen Strick drehen, das ist eben Leben, nur letztendlich ist es die Verantwortung des Einzelnen darüber zu entscheiden, welche Handlungen er im Leben setzt. Alle Bürger werden als potenzielle Gefahrenquelle angesehen und damit als Objekt betrachtet, die mit staatlichem Zwang auf Abstand zu bringen sind. Mit der Feststellung, dass mit dem allgemeinen Kontaktverbot ein Tabu verletzt und eben die Antragsteller als Objekt dargestellt werden und alle Bürger damit auch, ist allerdings noch nicht entschieden. Ob damit die Menschenwürde an sich verletzt ist. Eine derartige Tabuverletzung des Staates ist nur dann möglich, wenn wir eine exzeptionelle Gefahrenlage haben. Das bedeutet, also bildlich gesprochen, die Leichenberge stapeln sich auf der Straße. Und zweitens, die getroffenen Maßnahmen sind auch dazu geeignet, einen Beitrag zu leisten, dass diese Gefahr vermieden wird. Und beides ist einfach nicht der Fall. Bis kommende Woche. Jedes Mal, wenn Sie ins Geschäft gehen und Ihren Ausweis samt Testergebnis herzeigen müssen oder Genesungszertifikat oder Impfnachweis, verstößt das gegen Ihre persönliche Menschenwürde.